In diesem Fall haben wir leider den Vertreter nicht hier vor Ort. Deswegen darf ich hier Herrn Böttger begrüßen. Ja, danke. <lacht> Heute also nicht nur Gastgeber und beglückwünsche Sie stellvertretend sozusagen dazu. Die Gesamtbewertung hier war 5,7.